Es ist laut, hunderte Schulklassen und Lehrpersonen schleichen um uns herum und wir sehen Firmen und Verbände, wo ihre Branche und ihre Berufe präsentieren. Was bringen die Swiss Verband, den Verbänden, den Firmen und den Jugendlichen? Wie läuft das vor Ort an so einer Messe ab? Und was macht überhaupt Justi? Wir sind live vor Ort an den Swiss 2022 und nehmen euch mit an die grössten Berufsmeisterschaften der Schweiz. Jeffi, ich bin Steffi, arbeite bei justi.ch und bin für euch live an den SwissKills unterwegs. Justi hat einen Stand vor Ort, wo wir den Jugendlichen gratis Bewerbungsfotos anbieten und auch an Vorträge Bewerbungstipps geben. Wir gerade am Messestand der Post mit der Christa, die für das Personalmarketing zuständig ist. Hoi, Christa. Ciao. Warum sind wir hier mit der Post an den SwissKills? Wir haben natürlich sehr gerne an den SwissKills, wir mit dem riesengroßen, coolen Stand den wir haben, um zu zeigen, dass Post eine super Ausbildnerin ist. Und wir wollen auch zeigen, dass wir nicht äh, verstaubt sind, sondern dass wir modern sind, technisch affin sind und äh, eine coole Truppe sind. Ja. Du hast jetzt auch gesagt, technisch affin. Ja. Kann man das da am Stand testen oder was kann man bei euch alles machen? am Stand? Jetzt ist wir gerade in der Boltenfiliale. Da kann man auch eine Postkarte schreiben, gerade im Briefkasten herunterlassen. Hier haben wir nachher MyPost 24 Automat, Hier eine ist die Logistikerecke, dort kann man die Päckchen einsortieren. Wir haben dort hier ein DXP, das ist das elektrische Dreirad, das die Pöstler damit umfräsen. Und hier eine haben wir zum Beispiel die Technik-Ecke. Dort haben wir ganze moderne Roboter, die so auf Gefühl reagieren können und so. Ähm, wenn man sich jetzt direkt bei euch bewerben möchte, werben, kann man das gerade bei euch machen oder wer ist da zuständig? Dann kann man dazu zu uns kommen. Wir würden sehr gerne gerade auf die Webseite verweisen. Dort kann man schauen, was wir alles für spannende Lehrstellen offen haben und sich natürlich direkt bewerben. Ja. Sehr spannend, danke vielmals. Was ist dein größter Wunsch für die Berufsbildung so abschliessend? Mein Wunsch ist, dass wir arbeiten, ähm die 19 Lehrberufe, die wir anbieten, bekannter zu machen und breiter zu streuen, können, sodass jeder weiß, in die Post bietet ganz, ganz viele coole Sachen an, die man sich genau so sollte. Ich glaube, mit dem Stand können wir einen grossen Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Danke dir vielmals. <lacht> Weiter geht es mit dem Stand von zweirad.ch, wo die Berufe Klimotorrad und Fahrradmechaniker vorgestellt werden. Vor uns steht Louis Hurni, der sich bereit erklärt hat, ein paar von unseren Fragen zu beantworten. Louis, hallo. Grüße. Kannst du uns erklären, was man bei eurem Stand alles machen kann? oder wieso sollte dieser Stand spannend sein für Schülerinnen und Schüler? Sie können ähm, zuschauen den anderen Lernenden, meinen Brusskollegen, was sie hier machen. Ähm, es sind sehr komplizierte, aber auch eher einfachere Sachen drunter. Man sieht die Sachen, die man sonst eigentlich nie sieht. Und du ich sagen, müsstest, warum sollte sich ein Schüler oder eine Schülerin für so einen Beruf entscheiden Sicher mal cool ist, zu fahren. Oder? Es ist echt cool, wenn man die Maschine auch versteht. Und auch andere Maschinen versteht. Und es ist ein anderes, äh, ein anderes Feeling, wenn man nicht nur kann fahren kann, sondern auch weiß, was genau passiert. Und am hat man eine super Basis für auf alle anderen Berufe, auf viele andere Berufe. Äh, Ex-Lernende, die ich kenne, die machen jetzt Automech, poly machen Polymech und einer sogar Elektroniker, andere machen Landmaschinenmechaniker. Ähm, es geht wirklich ein breites Spektrum. Genau. Also in dem Fall für die Zukunft eine grosse Chancen, um die verschiedensten Branchen oder Berufe zu wechseln. Ja, das ist es so. Ja. Als Abschluss, was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Also wir möchten natürlich möglichst viele Nachwuchs nachzüchten. Ähm, wir haben momentan immer wieder ein paar Leute, die schnuppern. Lustigerweise auch immer mehr Frauen darunter, die sie sehr persönlich sehr schön finden. Und ähm, das möchten wir natürlich vorantreiben, dass äh, immer mehr Leute zu uns kommen. Und äh, ja, genau. Super, danke dir vielmals. Es hat uns einen mega coolen Einblick gegeben. Und von den kleineren Fahrzeugen in dieser Halle machen wir uns jetzt auf den Weg rechts über zu den vierräderigen und sehr grossen Fahrzeugen vom Band AGVS. Und wir schauen jetzt auch gerade mal dort, was man so machen kann und warum dass man sich für eine Lehre in dieser Branche entscheiden sollte. Oi Olivier, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Warum sind wir hier mit dem AGVS an den Swiss Skills? Wir äh, rekrutieren jedes Jahr rund 3000 Lernende in ganz verschiedenen Berufen. Und äh, ja, darum sind wir auch hier, für unsere Berufe äh, zu zeigen, den Schülern Was kann man denn bei euch am Stand jetzt so machen, wenn man hier als Schülerin oder als Schüler ankommt? Also einerseits äh, haben wir Lernende hier, die aus ihrer Erfahrung, aus ihrer, über ihre Tätigkeit erzählen. Wir haben äh, im hinteren Bereich ein Lastwagen, ein Modell das man zusammenbauen kann zusammenbauen. Und ebenfalls im hinteren Bereich haben wir eine, eine Vorbrühe, wo man kann, äh, virtuell kann einen Reifenwechsel, Radwechsel machen. Und das kann man aber auch noch direkt am einem, einem Modell selber auch, auch machen. Und wenn jetzt ein Schüler fragt, warum sollte ich mich für eine Lehre entscheiden in der Automobilbranche was heisst dem? Ja, weil es sehr vielseitig ist. Ich nehme jetzt zum Beispiel der technischen Berufe. Man lernt mechanisch arbeiten, man kommt viel mit zu Elektrik und Elektronik. Man hat mit der Informatik zu tun, also es ist eine sehr vielseitige Ausbildung, die einem nachher viele Türen auftut. Man kann sich nach der Lehre auch weiterentwickeln im Bereich Automobilverkauf oder auch im Bereich Kundendienst, wenn man gerne Kundenkontakt hat. Also in dem Fall eine sehr große Chance in der Zukunft zum einen spannenden Beruf. Als Abschluss, was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Ja, dass wir äh, die benötigten Fachkräfte finden, dass wir viele Schüler weiter motivieren können, ohne eine Berufsausbildung zu machen, weil eine Berufsausbildung tut äh, einem alle Wege. Man kann auf dem Beruf bleiben oder man kann sich über eine Hochschule ein Studium machen. Das war ein guter Abschluss. Danke dir vielmals, Olivier. Danke noch. Als nächstes wird uns der Heinz Hartmann von Chardin Suisse über die Tätigkeiten der Gärtnerinnen und Gärtner Auskunft geben und uns durch die riesige grüne Halle begleiten. Hallo, Heinz. Hallo, Steffi. Danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Es sieht sehr ja spannend aus hier in dieser Halle. Rein. Was kann man bei euch da alles sehen? Wir also zeigen auf eindrückliche Art die Vielfältigkeit von unserem Beruf. Also die Jungen können bei uns äh, Pflanzen eintopfen. Sie, wir haben ein Baumpuzzle, sie können den Baum so zusammensetzen. Wir haben einen mobilen Garten, wo sie selber äh, einen Garten bauen können. Ein kleines Modell. Dann haben wir eine Attraktion, sie können äh, Baumklettern, also Stammklettern. Wo auch natürlich mit uns, wir haben auch Obstbaumschnitt, Baumpflege, auch eine Verbindung. Dann haben wir ein Baumhaus, das ein eine Übersicht gibt über alles wenn jetzt eine Schülerin fragt, wieso sollte ich in dieser Branche eine Lehre machen, soll, was sagst du? Diese Branche oder der Beruf bietet einfach ein, so ein vielseitiges Aufgabengebiet. Und mit Pflanzen zu in der Natur. Wir haben ja auf der einen Seite den Garten-Landschaftsbau, wo jetzt gerade der Wettkampf am Laufen ist. Die bauen Gärten, die unterhalten die Gärten. Unterhalten. Dann haben wir aber auch Produktionsfachrichtungen, wo die Pflanzen produzieren. Äh, Sommerflor oder Staudengärte, also Studen mehr, mehrjährig blühende Pflanzen oder der Baumschulist, der sich mit den Bäumen auseinandersetzt. Also wir sind ganz, ganz breit aufgestellt und äh, ja, ist einfach ein cooler Beruf in der Natur. Ja. Also wenn du das so erzählst, gelustet zu auch so um noch ein bisschen mehr über diese Branche zu wissen, kannst du vielleicht noch etwas sagen, was Frauen und Männer anbelangt? Wie sieht es da bei euch aus? Wir haben jetzt in den letzten drei, vier Jahren eigentlich eine extreme Zunahme an Frauen. Und wir sehen jetzt gerade bei den Wettkämpfen, ich meine, die sind drei, drei, oder vier, wo am Wettkampf mitmachen und durch das wir natürlich äh, eben das Biodiversität spricht das sehr viel junge an und von der Belastbarkeit ist sicher ein härter Job, aber wir haben in vielen Bereichen natürlich auch maschinelle Unterstützung. Es ist natürlich nicht mehr alles wirklich Handarbeit und das ist für äh, für junge Frauen genauso spannend wie für die, äh, für die Posten und es nimmt zu. Das sehen auch alle recht happy und auch super beschäftigt aus. Wenn jetzt ich dir noch eine letzte Frage stellen was ist so dein Wunsch für die Berufsbildung? Für die Berufsbildung selber, mein Wunsch ist, dass man äh, in der Branche, die halt zum Teil auch sehr traditionell ist, äh, sich äh, wirklich auf die neue Zeit und auf die neuen Generationen einlässt. Oder das sehen wir jetzt. Wir sind jetzt in der Revision der Grundbildung. Und äh, Wir müssen es weiterentwickeln. Und mein Wunsch ist, dass, dass das die Branche auch wirklich macht und mitträgt und, und äh, in die Zukunft schaut. Weil zukunftsfähig ist der Gärtnerberuf hundertprozentig. Wir haben es jetzt auch gesehen über die Zeit, die Krise. Die, Zeit, die Gärtner haben immer können arbeiten können. Die Leute sind mehr daheim, haben sich den Garten ausgebaut, anstatt auf Reisen zu gehen. Sie haben vom Balkon ihr ein Gärtchen, sie haben bald Küche im Garten und weiss ich nicht, was alles. Also da dass unsere Branche das auch wirklich als Chance sieht und bereit ist für, für die Zukunft. Und dann kommt das sicher gut. Einen schönen Wunsch. Ich glaube, ich kann abschließend sagen, dass es sehr innovativ aussieht und ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung. Danke dir vielmals. Merci Einst. vielmals. Eine Halle weiter sind wir bereits bei Carrosserie Swiss. Es wird geschweißt, es sprüht Wunken, es ist extrem laut. Mal schauen, ob wir überhaupt in diesem Lärm etwas finden können, uns ein paar Fragen beantworten kann. Jetzt haben wir die Halle von Karosserie Suisse Das ist war sehr laut. Jetzt sind wir draußen in Ruhe und haben unseren Verantwortlichen gefunden. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du dich schnell vorstellen? Ja, mein Name ist Sascha Walter, ich bin von Karosserie Suisse. Wir sind Sophie daheim und habe dort die Funktion als Projektverantwortlicher Markt und Technik. Danke dir. Warum sind wir mit der Karosserie Sys da an den Swiss Skills? Wir waren schon ging, bei der ersten Ausgabe haben wir auch Meisterschaften, dann allerdings nur für die Fahrzeugschlosser. Und dieses Jahr haben wir alle drei Berufe in der Meisterschaft. Die drei Berufe kannst du dich kurz nennen. Genau. wäre einerseits wie erwähnt, schon der Fahrzeugschlosser, das ist der Karosserie Lackierer und der Karosseriespender. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch so ein bisschen Mädchen wie auch in der Halle oder ist es vor allem so, dass sich Buben für diese Prüfung interessieren? Nein, gar nicht. Wir haben bei den Autolackiererinnen, also schon in den Lehrverhältnissen, ca. 50-50. Wir haben auch Kandidatinnen bei 50-50 bei -50 den Autolackierern und wir haben auch bei den Karossereispänglern eine Kandidatin zum Beispiel. Und bei den Lackierinnen merken wir schon, jetzt auch bei den Demo-Prüfen, die wir hier haben, dass sich beide sehr interessieren für diese. Die Demo-Prüfe, kannst du noch etwas ausführen, was man genau machen kann bei euch in der, in der Halle? Ja, man kann natürlich jeden Beruf auch erleben. Man erleben. Beim Lackieren kann man einerseits äh, äh, eine also Front- und Thermolack lackiert ist, kann man mit Wasser äh, in diesem lackieren. Und, das, genau. und man kann effektiv lackieren, in dem Sinne, dass man seinen Namen kann, äh, auf unseren Betriebsbus wirklich kann, respektive spritzen. Tönt sehr spannend. Wieso sollte sich kann ein Schüler oder eine Schülerin für einen Beruf bei der Karosserie Suisse entscheiden? Es ist sehr vielseitig, wie gesagt, wir haben ganz verschiedene Berufe. Es ist zwar die Karosseriebranchen, wovon von allen Berufen für sich verschieden sind. Der Lackierer wie der Spengler gehören zusammenart, Die drei einen nicht unter einen aus. Und der Fahrzeugbau ist eigentlich sogar weltweit, wie wir herausgefunden haben, ziemlich exklusiv. Es gibt sehr wenige Länder, die das so kennen. Okay, in dem Fall also auch gute Zukunftsaussichten in dieser Branche? Sehr, ja. Was ist so abschließend dein größter Wunsch für Berufsbildung bei euch? Wir würde wirklich sehr begrüßen, wenn wir vor allem im Beruf Karosseriespänger wieder mehr Jugendliche begeistern begeistern. Wir haben das so probiert, attraktiv zu machen, indem dass wir die Karosserie-Apparatör jetzt das Jahr gestartet haben, wo drei Jahre geht, wo ähnlich ist, natürlich weniger wie der Spänger, aber im ähnlichen Segment. Danke dir auf für deine Antworten. Merci. Was natürlich auch ganz ein ganz lässiger Stand ist, jeweils an der Brustmesse und auch hier an den Swissgills, ist der Justi-Stand. Und zwar haben wir hier gerade einen Mitarbeiter von uns, das ist der Dominik Schmid. Wir werden ihm gerade auch ein paar Fragen stellen zu unserem eigenen Stand. Dominik, wie ist es für dich, hier so am Justi-Stand zu arbeiten? Ja, also ich muss sagen, früh aufgestanden, zweimal ineinander, aber es hat sich unglaublich gelohnt. Sehr lässig, all die. Schüler und Schülerinnen gesehen, aber auch alle Messbesucher, alle sehr motiviert und äh, bei uns am Stand ist immer etwas los. Viele Schulklassen, viele Lehrpersonen, viele Schüler und Schülerinnen, ganz viele coole Bewerbungsfotos und äh, macht Spass. Danke vielmals, du hast jetzt gerade Bewerbungsfotos angesprochen, kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schnell sagen, was bieten wir denn da am Justice stand genau an? Wir bieten eigentlich an, dass wir Bewerbungsfotos machen, wo die, die Jugendlichen kostenlos machen können bei uns wir schicken die digital zu und die Schüler und Schülerinnen dürfen die Fotos für ihre Bewerbungsunterlagen, sprich den Lebenslauf, benutzen. Zusätzlich können sie bei uns noch am Stand einen Berufsfinder machen. Sie können 33 Aussagen und Fragen anhand von Smileys und ihrem persönlichen Empfinden beantworten. Und das Ziel davon ist, dass sie eine Auswertung bekommen, wo sie nachher sehen, hey, welche Lehrprüf, was es in der Schweiz gibt, könntet gemäss äh, meinem, meine Interesse und meinem Empfinden für mich spannend sind. Das Typ für mich ist noch, dass sie, eigentlich nach der, wenn sie die Auswertung bekommen, sehen sie eigentlich äh, digital den Messerplan, welche Berufe von meinem Resultat an welchem Stand und in welcher Halle verfügbar sind und vorgestellt werden. Also auch da unterstützen wir die Jugendlichen, aber auch die Firmen, die, die Lehrstellen ausschreiben und ausbilden. Du hast den Justy sehr gut beschrieben, danke dir. Vielfach sind jetzt Jugendliche genannt. worden. Hast du das Gefühl, sie sind motiviert oder was hast du dafür einen Eindruck? Meine ehrliche Meinung, teils, teils, äh, viele Jugendliche sind motiviert. Das merkt man auch, wie sie mit uns reden oder was sie für Fragen stellen. Ich glaube aber auch, dass viele Jugendliche teilweise vielleicht gezwungen werden und äh, vielleicht noch nicht so ganz gesehen, hey, warum bin ich da? Wieso sollte ich da mich informieren? Und ja. Aber wir versuchen allen Jugendlichen eigentlich in Gesprächen oder in kleinen Diskussionen aufzuzeigen, wieso die frühe Auseinandersetzung mit der Berufswelt oder Berufswahl sehr sehr wichtig ist. Und wir geben uns das Beste. Perfekt, danke vielmals für deine Antworten. Einer der letzten Stände, den wir heute noch anschauen, ist der Stand von SMGV, das ist der Schweizerische Maler- und Gipserverband. Und bei uns hier ist Petra Braun, sie ist verantwortlich für das Marketing und so Nachwuchsförderung. Sie wird uns ein paar Fragen beantworten. Danke vielmals, Petra, dass du dir Zeit nimmst. Bester Dank, euch, dass wir da sind. Wir haben ein paar Fragen an dich. Und zwar einerseits, warum sollten sich Schülerinnen oder Schüler für eure Branche entscheiden, um in dieser Branche eine Lehre zu machen? Bei uns steht, im Haller, gibt es die Kreativen am Bau. Äh, es hat wirklich Kreativität drin, man muss sich vorstellen, wenn man jetzt den Mur seit der Wand äh, die sind alle grau, äh, das Leben wäre sehr grau, wenn es der Maler und den Gipser nicht gibt die, es gäbe keine Formen, es gäbe keine Farben und man weiß ja die Farbe fühlt man sich wohl, man sieht jeden Tag, was man gemacht hat, man ist immer auf verschiedenen Baustellen, äh, wo man etwas verschönert, wo man einem Kunden kann auch einen Gefallen tun kann. Und ich glaube, das ist das Schönste daran, das wird man auch sehen jetzt im Laufe dieser Tage. Es wird immer farbiger bei uns und immer höher gebaut wird bei uns. Und das ist eigentlich lästig zum Zuschauen und ich glaube, das macht es aus. Also in dem Fall sicher eine Branche mit Zukunft. Genau, genau. Vor allem, wenn es jetzt auch um die energetischen Sachen geht. Welche Häuser muss man dämmen, etc. Man hat auch wahnsinnig viele Weiterbildungsmöglichkeiten, wo halt jetzt auch mit der Energieeffizienz zu tun haben. Und äh, von dem her ist das natürlich die Branche für die Zukunft, die jetzt auch immer haben können arbeiten während Corona und wo es auch wirklich braucht. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht Swiss Skills nicht kennen, kurz erklären, wie werden die Lernenden, die hier arbeiten, ausgewählt? Also es wird natürlich in jeder Branche wird das anders gehandhabt. Viele machen so regionale Ausscheidungen. Äh, zum Teil sind es noch Lernende, die da teilnehmen. Bei uns läuft es ganz anders statt. Wir haben natürlich auch nicht so eine Masse. Bei uns äh, machen die im Moment gerade um die, um ungefähr 90 Lernende machen überhaupt einen Gipserberuf in der deutschen Schweiz. Es äh, sind gegen 700-800 äh, bei den Malern. Äh, bei uns qualifizieren sie sich, wenn sie in der QV ein 5 oder mehr abgeschlossen haben. Äh, können sie zu uns kommen. Äh, die Maler gehen dann eine Vorausscheidung, in wir schauen, welche sind die besten sind. Wir können von denen meistens um die 40, 50, die sich da melden, wir dann nur etwa 12, 13 mitnehmen. Und bei den Gipsern, weil das Gemenge halt ein kleiner ist, sind es meistens gerade etwa so 7 bis 10. Vielleicht braucht es eine Vorausscheidung, vielleicht nicht. Und dann auf jeden Fall haben wir dann die besten Gipser und die besten Maler von der Schweiz vor Ort, die dann in vor Ort, wo dann in der Schweizer Meisterschaft in der vierten. Vier Tage sind es dann genau, also wir machen nicht gestaffelt oder so, sondern sie sind vier Tage da und machen ihre Aufgaben bis zum Schluss. Umso spannender natürlich, dass wir dann die besten von den besten da arbeiten schaffen Was genau. ist als Abschluss noch so dein größter Wunsch für die Berufsbildung? Bei uns ist natürlich sowieso in den Handwerksbereich, Baubranche, ist, man braucht sie unbedingt, es sind sehr gefragt die Leute, sie haben viele Möglichkeiten zum Weiterbilden. Äh, es ist überall so, wenn man sich nicht weiterbildet, bleibt man starr. Das sind auch viele die negativen Sachen, die kommen, ja, wenn du den ganzen Tag nur am Boden umrutscht etc. Aber man hat die Möglichkeit, sich bei, bei allen Berufen sehr weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass die Freude und der Berufsstolz in den Bauprüfen wirklich auch wieder ein bisschen kommt. Früher war der sehr gross Tag. Äh, im Moment leider nicht mehr so. Man wird ins Büro etc. Aber man hat eigentlich da viel mehr Chancen. Auch man kann Geld verdienen, äh, es hat Potenzial. Und mein Wunsch ist schon, dass man wieder sieht, dass wir die Bauprüfe oder auch unsere Berufe von Maler und Gipser auch wieder mehr anschauen und mehr Jugendliche Freude daran hätten, um so etwas zu lernen. Schöne Schlusswort. Danke dir vielmals, ja. Petra. Besten Dank euch und schönen Tag noch. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle unsere Gesprächspartnerinnen und natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr euch zugehört und ich hoffe natürlich wie immer, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heisst Inside Berufsbildung.